Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 46 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Hauptpreis. Das ist ein Gedicht aus dem Jahre 2022 und aus der Kategorie Philosophisches. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Und ähm, ich möchte, bevor ich das vergesse, mal direkt daran erinnern, dass bald die 100. Folge ansteht. Ähm, dies ist ja die 46. der zweiten Staffel. Und ähm, das heißt, wir haben noch, wenn ich mich nicht ganz verrechne, äh, zwei Sendungen. Ja, zwei Sendungen bevor das große Jubiläum stattfindet. Ähm, oder besser gesagt, in zwei Folgen. Ja, das heißt, wir haben jetzt noch eine Folge und danach kommt das Jubiläum. Reklam Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit äh, auf äh, meinen sozialen Kanälen und über E-Mail und äh, über die Kommentare, über mein Gästebuch und dergleichen mehr Kontakt zu mir aufzunehmen. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch die äh, Ideen zur hundertsten Folge ähm, dann hinterlassen. Ähm, ihr könnt mir da äh, Grüße schreiben, zukommen lassen oder äh, wonach euch auch der Sinn steht. Und ich werde das dann versuchen mit in die 100. Folge einzubauen. Wenn man zu Depressionen neigt, ist es ratsam, sich immer wieder selbst zu hinterfragen. Davon handelt das heutige Gedicht. Hauptpreis Hauptpreis das Ende des Tals scheint schon in Sicht. Die Finsternis vergeht im Licht. Die schlechten Weichen den guten Gefühlen werden zermahlen von den Alltagsmühlen. Im Inneren vereint mit dem anderen Ich, das kürzlich durch die Leere schlich, die Katharsis aus eigener Kraft erreicht, die Überwindung der Hybris war gar nicht so leicht. Vom eigenen Fangnetz aufgefangen ist diesmal gar nicht schiefgegangen. Nichts weist auf einen Rückfall hin, doch Euphorie hat keinen Sinn. Der Kampf wird ein unendlicher sein, die Chance auf Heilung ist winzig klein. Doch darf ich sicher nicht aufgeben, denn als Hauptpreis winkt das Leben. Mit der Zeit lernt wohl jeder Depressive, was zu den Triggern, also Auslösern, für Episoden gehört. Bei mir sind es hauptsächlich gesundheitliche, körperliche Probleme. Wenn sich diese häufen, bin ich auf der Hut. Es bringt aber nichts, wenn man ständig sinnbildlich über die Schulter schaut, ob nicht irgendwo wieder die Depression lauert. Dadurch wird man wahrscheinlich auch noch paranoid, und wer braucht das? Das Leben darf für mich nicht nur aus Vorsichtsmaßnahmen bestehen. Vermutlich würde das dann auch nur wieder Depressionen bei mir auslösen. Mir bringt es viel, dass ich mich konstruktiv beschäftigen kann und in einer schönen, harmonischen Beziehung lebe. Viel mehr verlange ich vom Leben nicht. Ja, das war die dieswöchige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, vielleicht auch inspiriert. Denkt bitte auch an äh, Vorschläge oder Ideen für die 100. Folge. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche auch wieder einschaltet, wenn es das heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin habt viel Spaß, habt schöne Tage, habt eine schöne Zeit. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald. Ciao, euer Thorsten.